Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihre Beziehung entdecken können. Wenn ich Paare in meiner Praxis beim Streiten beobachte, kommt mir folgender Gedanke. Es wirkt so, als gäbe es keine Möglichkeit für eine Einigung. Die beiden werfen sich gegenseitig Argumente an den Kopf, die gegensätze sind das habe ich doch gar nicht gemacht das machst du doch immer unsinn du wirst doch jetzt nicht wieder mit der geschichte von vor ewigen zeiten anfangen so oder so ähnlich klingen Beziehungsstreits. ein streit in einer ganz normalen beziehung läuft nach diesem muster ab je schlechter eine beziehung desto härter werden zwar die töne aber der grundsätzliche stil bleibt der gleiche wie sie sich aus dieser Patt-Situation befreien können würde ich Ihnen gerne zeigen. Um das zu erklären, muss ich erst über das Muster berichten, das ich immer wieder beobachte. Nein, nein, es hat nichts mit Narzissmus oder sonst einer Persönlichkeitsdeformation zu tun. Egal wie Menschen gestrickt sind, die Diskussionen laufen nach dem gleichen Denkmuster ab. Lassen Sie uns zuerst genau hinhören, was das Motiv der Streit sein könnte. Es sind zwar oberflächlich betrachtet immer Vorwürfe an den anderen, aber ich höre dahinter noch etwas anderes. Ich möchte nicht schuld sein an unserem Streit. Also ich kann mir bei keinen der tausenden von Paaren, die ich in meiner Arbeit sehr genau kennengelernt habe, vorstellen, dass einer der beiden Partner nicht einmal sich selbst, geschweige erst dem Partner folgendes sagen würde. Ich bin schuld, dass wir jetzt streiten. Das kann nur ironisch klingen, oder? Also keiner will schuld am Streit sein. Ja, an der Oberfläche sind es Vorwürfe, die im Streit ausgetauscht werden, aber dahinter steht der Wunsch, nicht schuldig zu sein. Deshalb werden Beziehungsstreits rasch zu Gerichtsverhandlungen. Wer ist schuld? Beide wollen sicherstellen, dass man nicht selbst schuld, sondern der Partner schuld ist. Und deshalb holt man sich ja auch Bestätigung von Freunden oder Beziehungsbüchern. Soweit so klar. Aber auch traurig, denn das lässt noch keine Lösung dieser Konflikte erkennen. Dafür muss ich von noch einer Beobachtung berichten, die sie eventuell nicht sofort nachvollziehen werden. Ich gebe auch zu, dass es nicht einfach ist für einen Beobachter zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und dem Paar selbst ist der nachfolgende Gedanke total fremd. Ich kann deutlich erkennen, die beiden haben keinen Zielkonflikt. Wie meine ich das? Wenn die beiden sich plötzlich mit dem Verhalten des Partners wohlfühlen würden, wären sie sich einig, das wäre schön. Ich weiß, das klingt etwas merkwürdig, so die Zielsetzung eines Streits zu definieren. Aber ist das nicht, was alle Paare sich wünschen? Nehmen wir meinen Anfangssatz. Das habe ich doch gar nicht gemacht. Egal ob damit ein zu spät kommen, falsch einräumen in die Geschirrspülmaschine oder ein angeblich lautes Wort gemeint ist. Wären nicht beide froh, wenn es kein Thema zwischen ihnen wäre. Wären nicht beide froh, wenn der eine sich nicht beklagen müsste und der andere sich nicht angeklagt fühlen würde. Und, und deshalb wieder den ersten anklagt und so weiter. Deshalb behaupte ich, dass es keinen Zielkonflikt gibt. Beide haben die gleiche Zielhoffnung. Sich dieser grundsätzlichen Tatsache bewusst zu machen, habe ich die Erfahrung gemacht, kann sehr entlastend für ein paar sein. Wenn der Streit von Gerichtsverhandlungen zu wie erreichen wir unser beider Ziel einer glücklichen Beziehung umschwingt, entsteht natürlich eine ganz andere Atmosphäre im Dialog. Nein, natürlich löst sich dann nicht alle kontrovers äh, in Wohlgefallen auf. Es steht dann immer noch die aufwendige Arbeit an, wie schaffen wir den Weg zu unserem gemeinsamen Ziel. Aber jetzt hat man überhaupt eine Chance auf eine Lösung. Mit einer Gerichtsverhandlung kommt man auf keinen Fall dorthin. Gute Nachricht, man kann die Chancen noch weiter erhöhen. Je öfter man als Paar in der Vergangenheit spürte, wir haben gerade das Ziel erreicht, dass wir uns beide miteinander wohlfühlen, desto leichter fällt es von Gerichtsverhandlungen auf gemeinsamen Weg finden umzuschalten. Um diese Erfahrung zu fördern, gibt es eine ganz unkomplizierte Methode. Ich nenne es das einmal Einmaleins der Liebe auf couplecoaching.de täglich einen schönen Moment aus Ihrer Beziehung auf meine kostenlos zur Verfügung gestellte Love Graffiti Wand verewigt, ermöglicht Ihnen eine neue Sicht auf Ihre Beziehung. Ersparen Sie sich nutzlose Gerichtsverhandlungen und probieren Sie es jetzt einfach aus. Und wenn Sie noch mehr von meinen Erfahrungen aus über 50 Jahren Praxis hören wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal und lassen mich in den Kommentaren wissen, welche Frage Sie haben oder wo Sie anderer Meinung sind.